Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Heute mit Taxifahren und Busfahrkarten, mit der Frage, was kommt in den Rucksack und mit vielen Features und Socken. Mein Name ist Olaf Gregg. Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Ein Podcast über das Agilwerden. Danke für dein Interesse zuzuhören. Die Frage ist heute, wie bekomme ich mein Produkt auf die Straße? Agilität wird ja häufig mit der Softwareentwicklung verbunden. Das Agile Manifest stammt von einigen Softwareentwicklern. Die Herausforderung, die ich mir gestellt habe, hier in diesem Podcast, agil werden, zu erklären, ohne auf Softwareentwicklung einzugehen. Beispiele zu bringen, die jetzt außerhalb der Softwareentwicklung entstehen. Das heißt, wenn ich heute über erkläre, wie man Produkte entwickelt oder Produkte auf die Straße bringt, und ich später dann auch auf solche Fachwörter wie Minimum Viable Product eingehe, dann versuche ich das mal ohne Softwareentwicklung zu machen. Und wenn ich mein Produkt auf die Straße bringe, was liegt näher? Reden wir mal über eine Weltreise. Eine Weltreise ist schon ein riesen Ding. Kann man vielleicht nicht Produkt nennen, aber es ist ein Unternehmen, Unterfangen. Und das ist schon ziemlich umfangreich, also Welt ist ziemlich groß. Und um dann wirklich mal eine Weltreise zu machen, braucht man schon eine Weile, muss man sich das vorbereiten. Und man muss sich überlegen, wo fange ich an? Normalerweise, Reisen fangen üblicherweise mit dem ersten Schritt an. Das ist also international festgelegt, gibt es jede Menge Sprichwörter dazu und auch äh, jeder Reisende wird euch erzählen, ja, wo hast du denn angefangen? Ja, ich habe das Haus verlassen, bin losgelaufen. Braucht vielleicht ein bisschen Vorbereitung, das heißt, man packt seinen Rucksack oder packt seinen Koffer, was man mitnehmen will, aber da gibt es eine Idee. Aus der Idee kann man dann eine Vision ableiten. Eine Vision ist das, was wir irgendwann mal erreichen wollen. Und eine Vision ist auch das, was uns hilft, wenn wir mal nicht wissen, wie es weitergeht, das wird ja immer noch wissen, wohin wo wir hinwollen. Eine Vision ist so im Sinne von, ich möchte eine Weltreise gemacht haben. Ich möchte die größten Städte auf diesem Planeten gesehen haben. Das ist so meine Vision. Und wenn ich dann irgendwann mal morgens mich in irgendein runtergekommenen Hotel oder Schlafplatz oder wo immer ich dann gelandet bin, mich aus dem Bett quäle und frage, warum mache ich diesen Scheiß eigentlich? dann kann ich mir die Vision vorhalten und sagen, gut, ich will die Welt sehen. Und das ist heute vielleicht ein schlechter Tag, aber morgen wird es bestimmt besser. Also der erste Schritt zur Pro Produktentwicklung ist eigentlich die Vision. Was, was wollen wir eigentlich erreichen und was machen wir? Idealerweise, eine Vision sollte jetzt nicht auf 10 oder 100 Seiten PowerPoint sein, sondern es sollte das sein, was ihr euch aus dem, morgens aus dem Bett quält, dann einfach sagen könnten: also 10 Wörter oder weniger, ich möchte die Welt sehen. Und vielleicht solltet ihr noch ein paar Nicht-Ziele anbringen. Projektmanagement läuft ja über Ziele und Nicht-Ziele. Also ich möchte die Welt sehen, aber möchte da nicht allzu viel Geld ausgeben. Damit hättet ihr eine gute Vision. Das sind glaube ich auch weniger zehn Wörter. Ich möchte die Welt sehen und nicht so viel Geld ausgeben. 11. Gut. Passt jetzt nicht zu meinem Beispiel. Super. Hätte vielleicht ein bisschen weniger. Aber 11 Wörter. Schon mal besser als sehr viele Folien, die Leute sich eh nicht merken können und nach der Besprechung dann scheiße vergessen haben. Also sagen wir mal so, zehn Wörter oder weniger für eine Vision. So, jetzt haben wir eine Vision. Jetzt ähm, möchte ich ähm, aber überlegen, was, wie setze ich die Vision um? Das heißt, ich brauche ein paar Ziele. Schon gesagt, jede Reise fängt mit dem ersten Schritt an. Das heißt, äh, nächstes Ziel ist, den ersten Schritt aus dem Haus zu tun, um auf die Weltreise zu gehen. Und was brauche ich dazu? Ich muss erst mal wissen, was ich mitnehmen will und da fängt Marktforschung an. Bei mir alleine, ich weiß halt, was ich brauche, wenn ich aus dem Haus gehe, wenn ich ein Produkt rausbringen möchte für Kunden, für Benutzer, Benutzerinnen, für irgendjemanden, der das irgendwie mir auch Geld gibt dafür, dass ich das Produkt entwickelt habe, muss ich halt wissen, was diese Person haben möchte. Ich muss also wissen, herausfinden, was die Person braucht. Jetzt kann ich bei einer Person jetzt sozusagen überlegen, wenn ihr euch mal selber überlegt was ihr gerne mögt, wenn ihr auf eine Reise geht und dann vergleicht mit vielleicht, was eure Freunde mögen, was die äh, auf eine Reise mitnehmen wollen, sind das vermutlich unterschiedliche Sachen. Äh, manche Sachen sind ähnlich, manche Sachen sind aber auch grundunterschiedlich. Der eine trinkt Käse zum Frühstück, der andere trinkt Kaffee zum Frühstück. Ich möchte also erklären, da gehen äh, so die Anforderungen auseinander. Anforderungen, auch wieder eine Sache aus Agilität und Projektmanagement. Also ihr merkt schon, auch so bei tagtäglichen Beispielen, gibt es schon Dinge, den man berücksichtigen muss, wo man sich überlegen muss, ja, wie mache ich das eigentlich? In meinem Beispiel, um das einfach zu halten, Olaf macht eine Weltreise. Selbstverständlich macht er davon unterwegs auch seinen Podcast, also keine Sorgen, neue Folgen gibt es. Ist jetzt auch nur ein sehr, sehr theoretisches Beispiel, weil Wetter draußen ist schlecht heute. Ist ziemlich kalt, also heute wäre so ein Tag, wo ich fragen würde, warum mache ich heute eine Weltreise? Genau, also das Produkt entwickeln. Wir haben Ziel, wir wollen ein Ziel, wir wollen den ersten Schritt erreichen, wir haben unsere Anforderungen. Wir wissen, was wir morgens zum Frühstück trinken und wissen, was wir in unseren Rucksack packen müssen oder in unseren Koffer. Und unser Produkt, also die Weltreise, bauen wir jetzt langsam auf. Also ich habe jetzt vielleicht ein paar Anforderungen. Wenn ich die für mich selber äh, überlege, dann ist es einfach, wie kriege ich die jetzt aber von dem, von dem Kunden raus? Äh, wie wie finde ich jetzt ein Produkt, das den Kunden interessiert? Da gibt es natürlich auch an Beschränkungen. Vorhin in unserer Vision, wir wollen die Welt sehen, in, ähm, mit noch nicht allzu viel Geld ausgeben, ist es schon eine Beschränkung. Üblicherweise Projekte haben dieses magische Dreieck Kosten, Zeit, Leistung und man darf sich zwei davon auswählen, die man erreichen möchte. Entweder hat man, kann man den Kosten überziehen oder man überzieht in der Zeit oder in der Leistung. Und außer wir bauen Berliner Flughafen, die durften in allen drei überziehen. Ähm, die Leistung haben sie glaube ich nicht erreicht. Ja gut, Nee, lass wir die, die Flughafenwitze weg. magische Dreieck, Kosten, Zeit, Leistung. Das heißt, mein Produkt muss irgendwie in dieses magische Dreieck reinfallen und nicht außen vor. Und ich möchte trotzdem die Anforderung so erfüllen, dass meine Kunden das Produkt nehmen. Also wenn ich von meiner Weltreise erzähle, idealerweise würde jemand sagen, hey, das hört sich toll an, da komme ich mit. Das wäre dann halt ein Antrieb, das Produkt auf der Schiene weiterzuentwickeln. Wenn der, ich sage, ich äh, mache eine Weltreise nach... Ähm, nach irgendeiner Stadt und ihr sagt, oh, die Stadt gefällt mir nicht, dann bringt's nix, bringt das Produkt nichts, weil ähm, wenn ich da alleine fahre, muss ich alleine ausgeben, Geld ausgeben. Wenn mir jemand ähm, wenn jemand mitkommt und mich bezahlt dafür, dass ich die Weltreise organisiere, wäre das für mich als Hersteller ein Mehrwert. Hersteller von Weltreisen. Ein Mehrwert. Ja, sorry, am Ende des Tages, irgendwoher muss das Geld kommen. Das heißt, äh, ich kann zwar ganz idealistisch denken, hey, ich möchte die Welt sehen, aber einmal kostet es mich Zeit und es kostet mich Geld. Ich muss eine Leistung erbringen, also ich muss planen, wo ich langfahre. Wenn man ein Produkt entwickelt, muss das irgendeiner finanzieren. Und man muss auch die Zeit dafür haben. Das heißt, man muss die Leute, von denen man das Geld haben müsste, irgendwie überzeugen. Wie kriegt man die jetzt überzeugt? Ich rede jetzt nicht von irgendeiner zur Bank gehen und einen Businessplan vorlegen und die damit überzeugen, wie toll das Produkt sein könnte, sondern wirklich auf der anderen Seite die Abnehmer, die Leute, die das Produkt hinterher benutzen, dass die irgendwie mehr Wert davon sehen. Bei vielen Produkten kann ich nicht hingehen und den Kunden das erklären. Bei vielen Produkten ist es mehr so, das Produkt ist da und Kunde, Kundin muss irgendwie von alleine rausfinden, wie das Produkt funktioniert. Natürlich kann ich jetzt äh, tolle Plakate und äh, Flyers und Webseiten und Posts auf Social Media machen. Kostet mich wieder Geld, kostet mich wieder Aufwand und Zeit. Das heißt, ich muss mein äh, Investment darin irgendwie auch gut planen. Ja, und, und, und, und wie mache ich das jetzt nun? Also, ich muss mir erstmal klar werden, was ich mit meinem Produkt erreichen will. Will ich ein super, mega, ausgereiftes Produkt auf den Markt bringen? Weltreisen, äh, gehen wir mal gehen wir kurz weg von den Weltreisen, gehen wir mal zu so einer Mars-Rover-Aktion. Also, wir wollen einen Rover, dieses kleine, selbstfahrende Auto, ja, Fahrzeug, auf den Mars bringen. Wir können zum Mars nicht hin, also der Rover kann da hin, aber wenn wir da wollen und da was äh, ändern wollen, das dauert ungefähr sechs Monate, sechs Monate Flugzeit. Das heißt, das Ding muss zuverlässig sein. Das Ding soll auch äh, autark fahren. Das heißt, äh, die, was sagen die, ähm, die, Funksignale dauern auch schon ein paar Minuten, elf, zehn, oder zwanzig. Also ist nicht so, dass äh, wenn der auf irgendwas zufährt, dass wir dann auch schnell Stopp sagen können, dann ist der schon seit zehn Minuten dagegen gefahren. Das Ding muss also schon autark fahren, muss äh, Hindernisse erkennen. Das ist äh, eine gewisse Anforderung. Eine gewisse Art von Anforderung. So, jetzt möchte ich was anderes. Wir ähm, wollen ein Spiel, ferngesteuertes Spielzeug auf den Markt bauen. Bald ist Weihnachten. Und das Spielzeug soll auch alle autark fahren, aber mehr so im Wohnzimmer rum. Und das soll halt nicht gegen Sofa dämmeln. Und wenn es dann vielleicht doch mal einen Tischball mitnimmt, ist okay. Äh, Kinder freuen sich, Eltern zucken zusammen. Von wegen Kratzer sein Tischbeinen, aber Kratzer ein Tischbeinen oder das Ding fährt man gegens Sofa, weil der Sensor, das ich erkannt hat, ist irgendwie ein anderes Niveau von autark. Also Marsrover kann man nicht einfach hinlaufen und ihn umdrehen, der ist halt so weit weg. So ein Spielzeug, das steht im Wohnzimmer und wie groß ist ein durchschnittliches Wohnzimmer, also so ein paar Schritte, dann ist man an diesem Spielzeug dran. Ich muss also wissen, was für eine Art von Produkt ich haben möchte. Soll meine Weltreise so eine super, komplett, pauschal, alles vorbereitet, durchgetaktet bis zum Letzten, die Leute steigen morgens nur aus dem Bett in den Bus rein, werden hingekarrt irgendwo und brauchen sich um nichts zu kümmern? Oder ist es mehr, ähm, was wäre das Gegenteil, so eine Backpacker-Tour, wo die Leute dann nicht wissen, wo sie abends schlafen, sondern hoffen, dass sie irgendwo ein Hotel finden, wenn das Geld noch reicht? Das heißt, ich muss ja rausfinden, was möchten meine Kunden, was möchten meine Weltreisenden denn? Ähm, möchten die die eine Art von Reise, möchten die, die andere Art Reise? Und da kommen so Sachen wie Design Thinking rein. Design Thinking ist jetzt nicht nur ein tolles, hippes Wort, sondern dort geht es da auch, dass wir uns in die Person reindenken, wenn unsere Zielgruppe äh, so klassische, eine, eine typische Zielgruppe, nicht klassisch, eine typische Zielgruppe ist für Pauschalreisen, dann hat diese Person natürlich gewisse Ansprüche. Wenn die Person ein Tendenz-Backpacker ist, dann hat die natürlich andere Ansprüche. Und Design Thinking ist halt eine Art, eine Methode, um herauszufinden, was würde ein Backpacker interessieren, was würde ein Pauschaltouristen interessieren bei einer Weltreise. Beim Design Thinking versetzen, also, versetzen wir uns also in die Situation der Leute, um herauszufinden, welche Probleme die haben könnten. Und diese Probleme möchten wir lösen, beziehungsweise möchten gar nicht so weit, dass es Probleme gibt, sondern dass die Leute sich wohlfühlen. Es gibt andere Arten von äh, Design. Von äh, Design Thinking ist eine Methode. Es gibt auch das Human-Centered-Design, das sich auf die Person konzentriert, wo der Designer die Designerin ein empathisches Verständnis der Bedürfnisse entwickelt, um herauszufinden, was die Benutzer Benutzerin denn möchte, wo die Designer durch Beobachtung und durch ziemlich ziemlich sorgfältiges beobachten und durch das Fragen der richtigen Fragen äh, raus versuchen herauszufinden, die äh, was da die Lösung sein könnte, was da. Das ist auch so ein bisschen das Problem dort, äh, wenn die Fragen nicht richtig sind. Andersrum gesagt, was ist eine richtige Frage? Ich kann ja durch die Frage auch schon eine Antwort vorgeben. Das heißt, ich muss auf einer Seite achten, dass meine Fragen offen sind. Nach dem Motto, gefällt dir das Rot besser als das Grün? Ist ja schon eine Wertung. Das heißt, äh, meine Frage müsste sein, wie gefällt dir das Rot, wie gefällt dir das Grün? Dann ist die Frage, dann ist die Überlegung, frage ich zuerst nach Grün, frage ich zuerst nach Rot? Also es, es wenn es um richtige Fragen geht, solche Überlegungen muss man halt da vorher stellen. Sich überlegen, was fragt man die Leute, wie fragt man die Leute das. Man muss gut beobachten und schauen, wenn jetzt zum Beispiel der, der Benutzer, die, die Weltreisenden, zögerlich aus dem Bus steigen. Hat es ihnen im Bus nicht gefallen? Hat's, ist es der falsche Art von Bus? Ist es das falsche Art von Ziel? Haben die sich heute eine Museumstour vorgestellt und äh, in Wirklichkeit sind wir beim Theater? All solche Sachen werden dann im, im human center design dann ausgearbeitet und gefragt und beobachtet und dergleichen. Wobei man dann halt schon im Gegensatz zum Design Thinking, die Benutzer wirklich dabei hat, die Weltreisenden und die beobachtet, beim Design Thinking ist es mehr, man versetzt sich in die Rolle und überlegt, welche Probleme könnten die Weltreisenden haben. Das heißt, beim Design Thinking sind die nur als Persona dort und sind insofern nicht beobachtbar. Die hat man dann abgebildet, aber nicht wirklich vorhanden. Das heißt, beim human Center design kann man was beobachten. Beim Design Thinking hat man schon das ausgearbeitet und weiß und ja, vermutet, wir ein bisschen, bisschen pessimistisch hier vermutet, wie, das, ähm, wie die Leute dort arbeiten. Also es gibt verschiedene Methoden, um solche Sachen herauszukriegen. Entweder man beobachtet, entweder man hat seine Rolle schon fertig, hat die durch Marktforschung gefunden. Auf alle Fälle möchte man, das aus Weltreisenden-Sicht, aus Kundensicht, die Person, die das hinterher äh, interessieren muss, betrachten. Da gibt es, wenn man von Weltreisen weggeht, so sagen wir mal Richtung Software, gibt es auch verschiedene Philosophien, wo die einen sagen, das Produkt ist wertvoll, das ist hat einen richtigen Wert. Da ist der Wert des Produktes jetzt nicht materiell, also im Sinne von, oh, ich habe sehr viel Geld für meine Reise ausgegeben, deswegen muss die gut werden, sondern... Man freut sich über die Reise. Das Geld, das man ausgegeben hat, gibt einen guten Gegenwert. Die Reise gibt einen guten Gegenwert für das Geld, das man ausgegeben hat. Bei anderen Produkten, andere Software, ähm, so ein bisschen so noch, soll ich altmodisch nennen? Nein, so ein bestehendes Denken, dass die, gerade bei Software, ne, da so, geht es um Bedienung. Da ist erstmal die Software wurde lange ausgearbeitet, vielleicht auch klassisch und nicht agil entwickelt. Das heißt, da wurden vielleicht auch die Anforderungen nicht richtig verstanden. Es ist schwer für die Benutzer zu benutzen. Die Software ist ein bisschen organisch gewachsen und ist dann äh, schwierig zu ersetzen, weil auch teilweise das Wissen nicht mehr da ist, wie die äh, Software damals gewachsen wurde und warum die so installiert wurde. Dokumentation fehlt, Hintergrundwissen fehlt. Die Mitarbeitenden sind vielleicht sogar schon in Rente gegangen. Und dann ist das wirklich auch mit langer Einarbeitung verbunden, weil Leute wieder neu angelernt werden müssen auf dieser Software. Es ist jetzt nichts Abstraktes, wenn ihr euch mal Bank- und Finanzsoftware anguckt, die teilweise noch im berühmten Kubol geschrieben wurde, wo jetzt mittlerweile auch die letzten Leute in Rente gegangen sind, die letzten, die das damals gelernt hatten, und große Firmen wirklich interessante Sachen versuchen, um wirklich Kobol-Programmierer wiederzufinden, weil halt die Software damals geschrieben wurde, Dokumentation fehlt und alles, was ich eben gesagt habe, es gibt es wirklich, überraschenderweise, sollte man nicht glauben, ja, aber das gibt es. Und da hat äh, die Änderung oder so ein neues Produkt in der Richtung, ist das halt sehr teuer. Teuer im Sinne von, man muss sehr viel Geld reinstecken und sie hat vielleicht sehr, viel, sehr wenig Wert. Weil das, was da hinten rauskommt, immer noch basierend ist auf dieser alten Software. Ich bin jetzt vom Weltreisen doch wieder auf Software gekommen. Wir müssen wir eine scharfe Kehrtwende machen mit unserem Weltreisebus. In der Hoffnung, dass ihr wer so die Busleute seid. Wir können natürlich auch die ganze Meute, wenn wir zu Fuß laufen. Ne? Wir machen eine Kehrtwende. Gut, Kehrtwende, Kehrtwende, alles mir nach. Wie bekomme ich denn nun gute Weltreisen? Und welche Methode benutze ich denn? Und wie kann ich diese ganzen Fragen beantworten? Egal, ob ich jetzt Design-Thinking, egal, ob ich eine von den anderen Methoden benutze, worum es geht, ist, wir wollen uns in kleinen Intervallen rantasten an unsere ideale Weltreise. So eine Weltreise, ist, wie gesagt, kann toll sein, aber dann muss ich die super durchgeplant haben. Dann brauche ich jede Menge Leute, die mich beraten, die mir sagen können, wie es in den einzelnen Plätzen geht. Das kann man machen, wenn man so ein großer Konzern ist, der auf allen Inseln, allen Plätzen dieser Erde schon Leute stehen hat, die aber genau sagen können, wie das Wetter ist, wie das Essen ist, wo man hingehen muss. Kann man das planen? Wenn man mit dem Rucksack unterwegs ist, dann versucht man es einfach mit kleinen Schritten. Und bei Produkten ist die Methode heutzutage auch ein bisschen so. Um ein Produkt auf den Markt zu bringen, entweder habe ich das Geld und die Ressourcen und ich kenne schon alles und kann einfach Informationen abfragen, Wissen abfragen. Wie ist das Wetter an dem Ort? Welcher Zeit kann ich da hinfahren? Oder man macht einen kleinen Schritt. Man packt erstmal seinen Rucksack, nimmt sich die Sachen mit, die man braucht und läuft erstmal los. Ne? Erster Schritt aus der Haustür, geht los, nehmen wir den Bus, ja, Geld für den Bus reicht, nehmen eine Busfahrkarte, fahren erstmal los, fahren zum Bahnhof und suchen uns von dort den Zug zur. Nächste Stadt, die wir sehen wollen, wirklich in kleinen Schritten. Kann man vielleicht auch zu Hause, das Internet machen. ja, fein. Ja, natürlich, selbstverständlich. Man kann das vorplanen. So ein paar, paar grundlegende Sachen kann man schon machen. Aber halt kleine Schritte und kleine Intervalle. Und dann schauen, hat mir das gefallen? Hat mir die Museumstour gefallen? Hat mir die Theatertour gefallen? Hat mir die Kneipptour gefallen? Gerade bei Kneipptour sollte man vielleicht kleine Schritte machen, weil sonst hängt man ein paar Tage durch, wenn man zu viel gedruckt hat. Aber gut. Ähm, ja, der Defekt läuft es hinaus auf... Äh, Kleine Schritte, baue etwas, gucke, ob es klappt, lerne daraus. Und dieses Build, measure Learn zieht sich eigentlich durch die agile Produktentwicklung durch. Das heißt, wenn ich meine Produkt, wenn ich meine Weltreise mache, ich äh, mache ein bisschen Reise, gucke mir, wie das gelaufen ist und ich schaue mir an, was ich daraus lernen kann und dementsprechend entscheide ich meinen nächsten Schritt auf meiner Weltreise. Und wenn mir Kneiptouren mehr gefallen als äh, die Museumstouren, dann mache ich vielleicht paar Kneiptouren. Wenn irgendwann mein Arzt anruft und sagt, äh, das wird im Alkohol, das soll ein bisschen sein, da kommen wir nicht weiter. Das kann im richtigen Leben vielleicht der die Buchhaltung sein, die sagt, äh, wir verbrennen zu viel Geld, wir können uns das nicht mehr lange leisten, wir müssen immer ein bisschen mehr Einnahmen generieren. Ist auch bei Weltreisen so, ist bei Produkten so, dass man halt immer in so kleinen Zyklen sich durchgeht. Und wie messe ich jetzt? Also kleine Schritte, hatte ich gesagt. Das kann, was weiß ich, erstmal Bustour, erstmal Bahn sein. Das kann sein, wir messen wöchentlich, wir messen monatlich. Wir machen Sprints in zwei Wochen, wir machen die in vier Wochen. Messkriterien, wie messe ich jetzt? Das heißt, was für Fragen muss ich stellen? Und zum Beispiel, bin ich im richtigen Umfeld? Hatte ich schon gesagt, ne? Die Museumstour, Theatertour, Kneiptour. Was übersehe ich? Wenn ich nur die Kneipen angucke, vielleicht übersehe ich da irgendwelche netten Theater, irgendwelche netten Museum. Ist das, was ich mache, sinnvoll? Ist es sinnvoll, sich jeden Abend die Kante zu geben oder sollte man sich ein bisschen Kulturwein tun? Ist es sinnvoll, ein Produkt, ein Spielzeug zu bauen, das jetzt zu Weihnachten gespielt wird, solange bis die Batterien alle sind und dann landet es auf der Halde? Oder bauen wir einen mars -Rover, weil wir wollen unbedingt den dritten mars -Rover bringen, der, die Masterforschung ist uns wichtig. Ist das, ist das sinnvoll, das, das was wir machen? Und führt uns zu, das was wir machen, führt es uns überhaupt zu unserem Ziel? Wenn wir Kultur lernen wollen, dann sind Kneipptouren vielleicht nicht so gut, äh, nicht so sinnvoll dafür. Dann ähm, ist es mehr äh, Bierbraukunst zu untersuchen, aber nicht das Bier selber nur zu trinken, wenn unser Ziel meinetwegen Kultur wäre. Bei Weltreisen, um mal wieder von den Kneipturen wegzukommen, bei den Weltreisen, wir wir schicken unsere unsere Touristen los und da müssen wir fragen, was was sagt uns die Kundschaft, was wir nicht hören. So also, was sie uns sagen ist ja ist ja klar, ne, das sind die Worte, aber was wollen die damit ausdrücken? Was was meinen die? Also auch wenn ihr selber mal überlegt, wenn ihr mal mit euren Kollegen spricht, mit euren Freunden, manchmal sagen die Leute ja auch, ja das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das das stimmt, aber selten sagen die einen die Lösung. Dass sie uns nicht die Lösung sagen, ist klar. Sagen sie sagen vielleicht, ja gut, mir gefällt die Kneiptür nicht. Aber man muss dann auch selber ab und zu mal hinterhaken und fragen: Ja, was denn? Möchtest du eine Museumstour haben? Möchtest du eine Operntour haben? Möchtest du eine Kneiptour haben? Also, was sagt uns die Kundschaft, was wir ja nicht hören? Ich sage jetzt nicht die Kundschaft, die jetzt kommt und genau erklären will, wie wir unser Geschäft machen müssen. Nee, nee, die nicht. Sondern die Kundschaft, die eigentlich diese Tour machen möchte aber oder dieses Spielzeug spielen möchte, aber die uns nicht sagen, dass die Batterien nicht lange genug sind. Die sind vielleicht unzufrieden und die beschweren sich vielleicht ein bisschen, dass der die Autark von unserem Autark, Autark, wie heißt das Autark? Dass das Ding ab und zu doch mal gegen, gegen Sofa fährt, obwohl es als Autark fahrend angepriesen wurde. Die sagen uns vielleicht nicht, dass die Batterien weniger halten oder unsere Batterien halten ganz doll, aber das ist für die Kunden uninteressant, weil wenn ihr euch ein Kind vorstellt, ein Kind je nach Alter, es hat so eine Aufmerksamkeits Aufmerksamkeitsspanne, also nach einer Weile gibt es auch, ne, also bis ich Aufmerksamkeitsspanne richtig ausgesprochen habe, manche Kinder sagen dann schon, äh, nee, ne, ich will was anderes spielen, wechseln so alle paar Minuten ihr, äh, ihr Spielzeug und wo ein Erwachsener sagen würde, Mensch, die Batterie von so einem Auto, die muss aber mindestens halbe Stunde, Stunde muss die halten und ein Kind wechselt nach fünf Minuten das, das Spielzeug, dann ist auch die Überlegung, ja, müssen wir wirklich so eine riesengroße Batterie reinhören? Und solche Sachen sagen die Kunden vielleicht nicht. Also was sagt uns die Kundschaft, was wir nicht hören? Was sagen die, was wir nicht mitbekommen? Wir müssen unsere Messkriterien hinterfragen und schauen. Das heißt, auch die Art, wie wir unser Produkt analysieren oder das Verhalten der Benutzer analysieren, das ist, ist gehört schon einiges an Denken rein. Und soll man halt ab und zu ein bisschen hinterfragen, transparent dabei sein, mit den Beteiligten diskutieren. Vielleicht nicht mit den Kunden, aber mit den Kollegen. Bei der ganzen Bewertung und dem Verstehen von Messkriterien müssen wir natürlich auch auf unsere eigene Kultur und Überzeugung, ganz besonders die etablierten Überzeugungen, achten. Und müssen die prüfen, einfach weil es gibt einige Sachen, die machen man, machen Leute, weil sie davon überzeugt sind, das muss man so machen. Und die haben das irgendwann mal gelernt, die haben es vielleicht richtig gelernt. Es war auch richtig zu dem Zeitpunkt, als sie es gelernt haben. Aber in der Zwischenzeit hat sich die Umwelt geändert. Die Situation, dass die, das Umfeld hat sich geändert. Und man muss schauen, passen diese Überzeugungen noch zum Umfeld, in dem wir gerade aktiv sind, in dem wir unsere Weltreise planen wollen. Und wenn das nicht so ist, wenn es nicht passt, dann braucht man Mut zum Verwerfen und einfach sagen, ja, es passt nicht mehr. Das war mal so, das war mal damals aber für unser Produkt klappt es nicht mehr. Das nicht, weil wir jetzt äh, was Revolutionäres machen wollen, weil wir jetzt ausbrechen wollen, sondern weil einfach die, das Umwelt, die Umwelt sich geändert hat, aus welchen Gründen auch immer. Und mit ein bisschen Mut. dann braucht wir schon einiges an Mut, um zu sagen, ja gut, wir bauen mal was anderes. Wir machen mal eine andere Art von Weltreise. Wenn man Beispiel, früher ist man mit dem Auto gefahren, jetzt fährt man mit dem Bus. Zum nächsten Platz, man hat seinen Koffer in den Kofferraum gelegt, jetzt trägt man seine Sachen auf den Rücken. Und weil man nicht so viel im Auto fahren kann, also im sorry, nicht so viel Gepäck in den Kofferraum legen kann, weil man muss das alles tragen, muss man sich vorher überlegen, brauche ich das alles wirklich? Und weil das muss sein rucksack reinpassen und das war also die was ich mit etablierter Überzeugung nenne, wenn wir immer mit Autos gefahren sind, aber jetzt mal so ein Backpacking-Tour machen wollen, dann muss man auch den Mut haben und sagen, gut, wir lassen Sachsen, irgendwelche Sachen zu Hause. Also ne, frische Socken brauche ich vielleicht, aber ein gebügeltes Hemd bleibt zu Hause, da reicht auch ein Pulli. Und beim Produkten ist das auch so. Bauen wir das Produkt einfach so, weil wir das schon immer so gebaut haben oder sind, weil die Anforderungen damals so waren, aber sind die Anforderungen immer noch so? Das heißt, da gibt so es auch so eine schleifen und schauen, ne? diese Überlegung... Passt die noch? Passt die in unser Umfeld? Wollen das unsere Kunden? Dann muss man wirklich den Schnitt machen und sagen, ja, sorry, brauchen wir nicht mehr. Das kostet uns nur extra Geld, bringt uns wenig Mehrwert. Da wollen wir verwerfen. So ein bisschen das Verwerfen geht auch in die Richtung der Funktionen. Und das passende Stichwort dazu ist Featureitis. Brauchen wir das wirklich alles? gehen wir zurück. Ne? Wir sind gewohnt, in ein Auto gefahren zu gewesen, hatten alles eingepackt oder mehr mit Produkten. Wenn man jetzt ein Produkt dran denkt, so eine Software oder nee Software wollte ich ja nicht erklären. Ähm, brauche ich wirklich alle meine Hemden? Muss ich die alle mitnehmen oder reicht jetzt auch ein Hemd? weil wir das eine Mal ausgehen, wenn wir in die Oper gehen? Und die Reste Zeit nehme ich nochmal T-Shirts mit. Hygiene ist wichtig, das heißt, man braucht was zu wechseln. Man muss sich halt eine Waschmaschine finden, dass man die Kleidung auch reinigen kann. Aber die Überlegung ist, suche ich mir eine Waschmaschine unterwegs und habe dementsprechend nur Wäsche für drei Tage mit oder... Habe ich Wäsche für die gesamte Reise mit, sodass ich für jeden Tag mein Outfit, ein eigenständiges Outfit habe? Oder habe ich in meinem Rucksack nur drei T-Shirts, wasche die alle drei Tage, wenn sie, wenn sie halt gewaschen werden müssen, und habe dann nur einen kleinen Rucksack auf dem Rücken? Oder habe ich riesengroße Koffer für diese ganze Zeit? Also der Fokus ist hier mehr auf die Kernfunktion. Was will ich eigentlich erreichen mit meinem Produkt, mit meiner Weltreise? will ich, akzeptiere ich, dass ich viele Sachen mitnehmen muss und äh, viele Möglichkeiten haben muss, aber dann muss ich natürlich auch den Aufwand treiben, das zu transportieren. Dann brauche ich viele Koffer, um die mitzunehmen. Wenn man so ein Produkt hat oder einen Prozess hat und man möchte, dass dieser Prozess wirklich alle möglichen Optionen abdeckt, ja, da ist man halt eine Weile dabei, den, dass diesen Prozess auszuarbeiten oder dieses äh, Produkt zu entwickeln. Das ich versuche nicht, Kräfte zu sagen, ich versuche nicht, Software zu sagen, dann wird der Koffer halt voll, wenn man wirklich viele Sachen haben will. Also feature ist ein Problem und ist ein starker Faktor für die gängigen Beschränkungen von Kosten, Zeit, Leistung. Jedes Feature muss ausgearbeitet sein. Jedes Feature muss üblicherweise auch dokumentiert sein. Selbst in Agilen gibt es Dokumentationen, sei es nur die Kommentare im, im äh, Tracking-Tool. Ich will jetzt hier keine Produktnamen sagen. Und ähm, genau, also ist, großer Koffer, kleiner Koffer, Rucksack. So, und das Ganze sollte uns jetzt eigentlich zu einem Minimum Viable-Produkt geführt haben. Wir fangen an mit kleinen Schritten, wir messen unsere kleinen Schritte und schauen, was wir mit diesen Schritten erreicht haben. Wir überlegen dann, was lernen wir da daraus, wie müssen wir den nächsten Schritt tun. Wenn ihr selber durch die Gegend lauft, macht ihr es ja auch. Ihr macht einen Schritt und wenn ihr merkt, dass es rutschig, lauft ihr vielleicht ein bisschen langsamer. Wenn ihr äh, merkt, der Bus fährt euch davon, dann läuft er vielleicht ein bisschen schneller. Und dieses Bildmeasure Learn gibt es in verschiedenen, verschiedenen, verschiedenen, es fällt mir das passende Wort nicht ein. Also es gibt verschiedene Tools, Werkzeuge, um dieses Bildmeasure Learn zu tun, dieses äh, Bauen, Messen, Lernen, sei es äh, Design Thinking, die eine Philosophie, Philosophie, ja, eine Methode, um das zu bauen. Es gibt verschiedene andere noch dazu. Aber im Grunde dreht es sich immer um diese Grundschritte. Und je schneller ihr baut, das kennt ihr ja, ne? ihr müsst schnell fertig bauen. Je schneller ihr messt, habt ihr schon mal Vorteile. Und je schneller ihr lernt, habt ihr noch einen riesen Vorteil, einen riesengroßeren Vorteil. Also meistens wird es, oft wird es auf, äh, wir müssen schnell am Markt sein. Aber Und dann müssen wir genau messen. Aber das genau Messen ist eine Sache, weil ich würde nicht auf genau betonen, sondern ich würde das schnell messen betonen, dass ihr auch schnell eine Rückmeldung bekommt und dann das analysieren könnt, sodass ihr das in kleinen Schritten durcharbeiten könnt. Und dann kommt ihr dann auch zum Vibe product das Produkt, das das tut, was eure Kunden möchten, was eure Weltreisenden möchten. Ihr liefert ein, nicht nur ein passendes Produkt, sondern ihr liefert auch zügig ein Produkt, je nachdem, wann ihr im Jahr diesen Podcast, diese Folge hört und ihr plant euren nächsten Sommerurlaub, dann wollt ihr rechtzeitig zum Sommerurlaub fertig sein und es soll eine schicke Weltreise sein oder na, eigentlich wollte ich die Weltreise machen. Also das Minimum-Valable-Produkt dreht sich darum, dass man in kleinen Iterationen das Produkt baut. Das erste Feature, das man denkt, ist das Wichtigste, identifiziert hat, das damit anfängt. Bei unserer Weltreise ist wir gehen aus dem Haus. Das nächste Feature wäre, wir erreichen den Bus. Wir Messen, wie viel Geld müssen wir für den Bus ausgeben, und wenn wir lernen, ja, Mensch, Busfahren ist teuer, äh, Taxi ist, nein, schlechtes Beispiel: Taxifahren ist teuer zum Bahnhof, wir fahren nicht so lieber mit dem Bus, hat man was gelernt. Und in der nächsten Interaktion in der nächsten Stadt nimmt man den Bus, der ist günstiger und kann dann bis Geld sparen. Mit dem gesparten Geld kann man dann den nächsten Teil der Weltreise anmachen. Und noch so viel Weltreise kommen wir jetzt zur Aufgabe. In jeder Folge gibt es ja eine Aufgabe für euch die ihr machen dürft, wenn ihr möchtet. Diesmal versucht mal einen Tag, ohne die Wörter immer und nie auszukommen. Im Sinne von, ja, das war doch immer schon so, diesen Koffer habe ich schon immer gehabt, diesen Rucksack habe ich schon immer gehabt, ich fahre immer auf meine Weltreise und ich habe nie auf meine Hemden verzichtet, ich habe nie Socken gebraucht. Einen Tag ohne immer, ohne nie. Erinnert euch mal, wann ihr angefangen habt, Hemden anzuziehen, wann ihr angefangen habt, Socken anzuziehen und überlegt, ob das wirklich Schon immer gewesen ist oder ob es eine Zeit davor gegeben hat. Oder ob ihr das vielleicht doch schon mal gemacht habt und irgendwann gesagt habt, nee, diese Sache ziehe ich nicht mehr an, diese Art von Gepäckstück, Koffer oder Rucksack nehme ich nicht mehr. Versucht mal einen Tag, ohne diese beiden Worte auszukommen. Und damit mache ich mal Schluss für heute. Aber noch nicht ganz. Weil erstmal muss ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Ich hatte ja erzählt, dass ich mir äh, was überlege, wie ihr den Podcast besser unterstützen könnt, mehr unterstützen könnt. Weitersagen ist schon super toll, wenn ihr euren Freunden und Kollegen davon erzählt. Und für die, die noch mehr unterstützen wollen, mehr unterstützen als nur Weitersagen, für die gibt es auf Apple Podcast den Kanal Das Weekly. Mit dem Weekly könnt ihr Stakeholder in der virtuellen Podcastfirma werden. Und als Stakeholder unterstützt ihr die virtuelle Podcastfirma mit eurer Subscription. Und als Stakeholder habt ihr natürlich auch einen Einblick in das Geschehen in der virtuellen Podcast-Firma. Ihr hört also nicht nur die Podcasts, sondern wisst auch jede Woche, was in der Podcast-Firma los ist, was wir so anstellen und was wir planen und was ja so los ist halt. Ne? Die Subscription könnt ihr drei Tage zur Probe hören. Danach kostet die Subscription 4,99 im Monat. Hört doch einfach mal rein. Das Weekly findet ihr nur bei Apple Podcasts. Die der Podcast selber findet natürlich weiterhin auch auf der Webseite und bei den anderen Carriern. Und damit mache ich jetzt mal Schluss mit euch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr den Podcast, den hier, folgen in der Podcast-App, auf Zing, auf Spotify und auf Amazon Music. Eine Bewertung dort wäre toll und erzählt doch bitte auch euren Freunden und Kollegen von diesem Podcast. Mich erreicht ihr per Mail unter podcast@krek.de. Also dann bis neulich, bleibt gesund und immer schön agil.